Hallo Helga, ich begrüße dich zu unserem neuen Podcast Moves Consulting, Immigration und Destination Service. Helga Krachler ist heute meine Gesprächspartnerin. Helga, wir wollen heute einmal darüber sprechen, wer du bist, was du machst und in der aktuellen Corona-Krise, über die jeder an jeder Ecke spricht, was wir für unsere Kunden tun können. Hallo Cornelia, zunächst mal vielen Dank, dass wir uns heute hier zusammensetzen, virtuell und uns austauschen können. Wie du schon erwähnt hast, mein Name ist Helga Krachler. Ich bin seit vielen Jahren in der Personalberatung, in der Personalsuche tätig. Genau genommen seit 2007, als ich als Quereinsteigerin mich mit der Arbeitskräfteüberlassung zu beschäftigen begann und habe seitdem diesen Weg verfolgt. 2016 habe ich mich in dem Bereich selbstständig gemacht, mit einer Personalberatung und betreue unterstütze, suchen in den Fachbereichen Finanz- und Rechnungswesen, Personal- und Rechtswesen auf Vermittlungsbasis. Also super. kurz gesagt, bei mir gibt es Buchhalter, bei mir gibt es Controller, bei mir gibt es Auditoren, aber auch Leiter Finanz- und Rechnungswesen und das mache ich eben seit mehreren Jahren. Ähm aber ich habe ge ge gehört von dir, dass du auch andere Bereiche sehr gut abdeckst. Unter anderem kennst du dich recht gut in Arbeitsrecht aus, ja. was ja aktuell ein unwahrscheinliches Thema ist. Also meine Kunden, alles internationale Firmen von kleinen Firmen mit 150 Leuten. Kleine IT-Schmieden, wie man so schön sagt, die ihre Leute aus aller Herren Länder zusammenholen, bis hin zu großen Konzernen mit 28.000 Leuten auf der Payroll. Ähm die alle vor der gleichen Herausforderung stehen, jetzt erst einmal alle Personalakten in die Hand nehmen zu müssen, so im übertragenen Sinne, um zu prüfen, arbeitsrechtlich, wie schaut es aus äh, mit Homeoffice, müssen wir auf irgendetwas achten im Arbeitsvertrag, ähm, wo sind unsere ganzen Leute, sind alle im Lande oder haben wir noch wen auf Geschäftsreise, auf Entsendung, in welchem Land äh, müssen wir da irgendwie aktiv werden, denen irgendwelche Bescheinigungen ausstellen oder irgendwelche ähm, Arbeitsverträge anpassen, damit die in Sicherheit sind. Nach was richtet sich das? Wie schaut es da bei deinen Kunden aus? Fragen die das alles bei dir ab? Meine Kunden fragen das diesbezüglich wenig ab, weil sie mich hauptsächlich als Personalberaterin kennen. Mhm. Und ich denke, wir müssen diesen Tagen auch unterscheiden zwischen Arbeitsrecht vor der Krise und Arbeitsrecht in der Krise. Ja, Denn ja. So bei meinen Kunden, meine, meine Hauptgeschäftspartner sind Personalabteilungen, Rekruter, aber auch äh, businesspartner, die selbst oft sehr gut arbeitsrechtlich unterwegs sind und die die wichtigsten Dinge gut abdecken können und in Zeiten der Krise sind alle gefordert, denn plötzlich kommen viele arbeitsrechtliche Themen neu zur Sprache. Erst gestern habe ich gehört, ähm, dass das Kurzarbeitsthema oder das Recht zur Kurzarbeit in Österreich beinahe so etwas wie totes Recht ist, sagte ein Anwalt. Und Aha. ich denke, dass jetzt alle Arbeitsrechtsexperten wirklich gefordert sind, weil wir plötzlich in, einem, in einer relativ unsicheren Rechtslage plötzlich Firmen beraten werden müssen, Firmen Antworten suchen und äh, hier ein neues Wissen einfach notwendig ist, wo sich alle, die ich kenne, auch bemühen, das zu erwerben. Und wenn man natürlich hier auf vorhergehenden Arbeitsrechtskenntnissen aufbauen kann, fällt es vielleicht auch zu unterscheiden, was sind Ankündigungen, was ist tatsächlich schon Sache. Ah, okay. Dadurch, dass ich mich bis, dato, bis zur Krise auch gar nicht darauf spezialisiert hatte, arbeitsrechtliche Themen auch anzugehen oder anzubieten, ändert auch bei mir die letzten Tage einiges. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Für uns eigentlich nicht so sehr. Das, was sich für uns verändert hat, ist Unsere Ansprechpersonen in den Firmen, die HR-Manager, sind abgetaucht, weil sie jetzt erst einmal alles überprüfen müssen, was die, was die Rahmenbedingungen für ihre Kollegen anbetrifft und wir erreichen sie nicht so wirklich, denn es geht ja nicht darum, erst einmal jetzt zu schauen, okay, ich muss was verkaufen, das ist zwar wichtig, aber aktuell ist das bei uns ganz hinten angestellt, wir alle im Lande werden die nächsten paar Monate ähm, uns neu aufstellen müssen. Dieses hat uns verändert, diese Situation. Sondern uns ging es eigentlich die ganze Zeit darum, wir wissen eine ganze Menge und wir würden dieses Wissen gerne teilen. Gratis, freiwillig. Nur um zu schauen, um sicherzugehen, dass unsere HR-Partner alles an der Hand haben, was sie brauchen und um es ihnen zu erleichtern. Die haben momentan so richtig, ähm, wie sagt man, die stehen unter Wasser so richtig und wir versuchen sie ihm zu erleichtern. Wie kannst du deinen Kunden es erleichtern? Also das erste Mal, ich stimme dir da absolut zu, das ist auch mein Eindruck aus den Gesprächen mit meinen Kunden in den letzten Tagen, dass die Personalabteilungen wirklich viel zu tun haben. Was ich anbieten kann, ist ein Blick von außen, gerade jetzt auch vom Arbeitsrechtlichen hier, kann ich gerne einfach als Barringpartner auch mitdenken, überlegen, Oft ist man, wenn man in einer Notsituation oder unter Druck handelt, ja doch irgendwie kommt man immer mehr in diesen Tunnelblick und da tut es wahrscheinlich einfach auch mal gut, sich mit jemandem austauschen zu können, ohne lange was erklären zu müssen. Und das würde ich auch sehr gerne meinen Kunden, aber auch anderen anbieten, durchaus unkompliziert am Telefon in den nächsten Tagen. Natürlich mit dem Vorbehalt, dass wir immer nur uns im Rahmen der bekannten Rechtslage bewegen können und nicht nur auf Ankündigungen hin handeln sollten und ich nehme mal an, was ich ein bisschen auch ausgehört habe, dass das aber von vielen Leuten, die jetzt in einer Personalabteilung tätig sind, auch verlangt wird. Denn hier will man schnelle Entscheidungen treffen von der Geschäftsleitung hier, aber manche Dinge brauchen einfach ein bisschen Überprüfung, brauchen ein bisschen Zeit und vor allem eine rechtliche Grundlage, damit es nicht später wieder zurückkommt oder genau. sich dann das Fatal herausstellt. Genau. Also um hier einmal ganz klar herauszustreichen und auch auf den Punkt zu bringen, um es auszusprechen: Wenn wir von Ankündigungen reden, reden wir von diesen Ankündigungen, die uns unsere Regierung momentan macht, die wir in genau regelmäßigen Statements von Herrn Kurz und seinen Kollegen zu hören bekommen im TV, ja. aber auch durch Aussendungen der Wirtschaftskammer. So praxe, praktisch nach dem Prinzip ähm, der gute Wille ist da und das muss jetzt einmal in, äh, in eine Form gegossen werden, die dann auch wirklich greift, wenn es benutzt ja. wird. Ja. Und in dem Rahmen bewegen wir uns. Genau, okay. so sehe ich das auch. Und wenn wir wenn wir uns dann, weil man muss dazu sagen, wir beiden kennen uns aus der HR Experts Group in der, in der Wien Und da äh, sind wir alle als Team in mittlerweile 35 Experten aus den verschiedensten Personalbereichen ja. ähm, mit viel Erfahrung, viel Fachkenntnis, ähm, wo wir stehen und sagen, kontaktiert uns, wir ähm, stehen Rede und Antwort. Ihr könnt alles fragen, was ihr braucht. Wir haben für alles einen Spezialisten. Wenn ihr euch gerade nicht auskennt, ruft es an. Wir schicken euch jemanden aus unserem Pool. Wir stehen Gewehr bei Fuß. Magst genau, Cornelia. Ja, magst du einmal glaub, die, die Webseite die, nennen? Äh, die, äh, ich glaube, was das Wichtigste ist zu sagen, vorerst ist, dass es eine, eine Menge an Experten gibt für ganz verschiedene Themen. Und das Tolle an diesem Netzwerk ist natürlich auch, dass äh, wir die verschiedensten Bereiche, wenig selbst abdecken können, jemals eine Kollegin haben oder einen Kollegen, den wir weiterempfehlen können. Ähm, das ist jetzt eine gute Frage. Am besten ist natürlich unsere Kontaktperson, ist die Claudia Schwingenschlögel, ja. die gerne all diese Anrufe entgegennimmt. Wir haben natürlich auch einen schönen Blog, aber äh, ich überlege, welche Kontaktadresse wir denn da am besten angeben äh, sollten oder könnten. Deshalb denke ich, der, der kürzeste Weg ist wahrscheinlich einfach ein E-Mail ein e zu schreiben an die Claudia, die das dann an uns weiterleiten kann. Natürlich kann man auch einfach über HRMEG es googeln und kommt mhm. dann auch auf einerseits die, den Blog, andererseits die Mitglieder. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, zu uns zu kommen. Und ja. ich denke, natürlich kann man sich auch an uns weiter wenden. Ja, selbstverständlich. Ich werde auch nachher im Abspann werde ich dann deine Kontaktdaten-Webseite und die der HR äh, Experts Group der Wirtschaftskammer auch noch einmal auflisten, so dass man äh, ganz unkompliziert nachschauen kann und direkt Kontakt genau. aufnehmen kann. Wenn Hast du unseren, unseren Zuhörern etwas mit an die Hand geben möchtest, wo du sagst, damit könnt ihr es euch ein bisschen erleichtern. Und ähm, ist vielleicht eine Unterstützung, kannst du einen Tipp geben oder etwas äh, sagen, nennen, was da hilfreich wäre? Ich, ich würde gerne das teilen, was mir in den letzten Tagen aufgefallen ist. Wir haben zwar einerseits viel mehr Zeit, andererseits auch viel weniger Zeit, je nachdem, wo wir sind und was wir tun. Aber meiner Einschätzung nach ist Kommunikation der Schlüssel zu allem. Und es ist jetzt ganz egal, wo ich bin. Kommunikation, wenn ich in, in meinem Unternehmen mit meinen eigenen Mitarbeitern kommunizieren, mit meinen Bewerbern kommunizieren, mit meinen Kandidaten kommunizieren, vor allem wenn ich jetzt in dieser Phase bin, wo die Geschäfte gut liefen und plötzlich dieser abrupte Bruch kommt, es ist einfach wichtig zu kommunizieren. Es müssen nicht immer großartige Neuigkeiten sein. Es ist nicht immer notwendig zu telefonieren. Es kann mit einem einfachen CRM-Programm oder mit einem E-Mail kann Leute kontaktieren. Einfach nur mal sagen, hallo, wie geht's und auch mal informieren darüber, dass es nichts Neues gibt, dass es sich noch verzögern wird. Ja, das ist richtig. Also es gibt ja mittlerweile in ganz, ganz vielen Firmen. Ich glaube, das ist sogar außer HR entstanden. Gibt es eine Kommunikationsplattform, die nennt sich Slack, die sehr, ja. sehr viel benutzt wird und sehr gerne. Genau. Und äh, wir haben äh, einen, einen Geschäftsfreund in Deutschland draußen, der hat eine ganz schnucklige, kleine, spezialisierte IT-Firma ähm, und dort sind alle ins Homeoffice geschickt worden. Und der Chef hat einen Chatroom aufgemacht und sagt, Leute, lasst uns hier in Verbindung bleiben. Einen guten Morgen und ein Tschüss, ich gehe dann heute Abend und einen schönen mhm. Abend noch, wäre schön. Und zwischendurch mal einfach sich melden und, und sagen, wie es geht, damit wir hier in, miteinander in Verbindung bleiben. Das fand ich richtig süß, das fand ich richtig gut. Ich finde es auch eine ganz tolle Idee, zum einen die, die, die eigenen Kollegen und ich denke, dass... HR, jeder Personalabteilung jetzt eine, eine besondere Rolle auch zukommt, so sehr vielleicht momentan noch Land unter ist, aber es dauert nicht so lange, vor allem, wenn es schon ein implementiertes Tool gibt. Es ist einfach mal kurz zu überlegen, was nehme ich für einen Rhythmus, mit wem kommuniziere ich, wie es gilt da jetzt auch an die Zukunft zu denken. Meine, meine Kollegen sollen noch in Zukunft meine Kollegen bleiben, äh, für Positionen, die vielleicht zu besetzen sind, mit wo ich schon Gespräche geführt habe. jetzt ist diese Zeit auch für die künftige Mitarbeiterbindung und das, was man natürlich nicht vergessen darf, dass dadurch natürlich auch eine Form von Employer-Branding nach außen getragen wird, die ja. nicht zu unterschätzen ist, meiner Meinung nach. Das ist richtig. Also jetzt ist die Chance, sich nicht nur nach außen zu positionieren, sondern auch nach, auch innen, nach innen ein Image Absolut. zu pflegen genau. und eine Kultur. Also jetzt zeigt sich, wie, wie gefestigt die Firmenkultur ist, ob die wirklich in den, in den Mitarbeitern drin ist und ob die getragen wird und wie man in der Lage ist, die mit den Mitarbeitern die Wertschätzung zu transportieren, dass sie der Firma gegenüber loyal bleiben und sich sicher und aufgehoben fühlen. Genau. Der, was haben wir gehört? Es sind innerhalb von einer Woche weit über 100.000 Menschen arbeitslos gemeldet ja. worden bei den österreichischen ja, ja. Arbeitsbehörden, Arbeitslosen, also Arbeitsmarktservice. Und äh, das ist schon beängstigend für einen Arbeitnehmer. Ja. Und Praxis gerade in dieser Zeit der ist, ist es auch schön, mit dem Arbeitnehmer und mit den Mitarbeitern, mit der Mitarbeiterin, den Kollegin zu kommunizieren. Und ich denke trotzdem, dass es gut ist, es zu trennen, weil intern die Kommunikation informeller ist als extern. Aber wirklich auch auf einer, auf einer Basis, einerseits menschlichen Basis wirklich ehrlich gemeinte Kommunikation und auf der anderen Seite natürlich auch ein, eine tolle Chance zur Positionierung einer Personalabteilung und wenn diese Person, egal ob diese Personalabteilung aus zehn Personen oder aus nur einer Person besteht, denn oft und das weiß glaube ich jeder, der in dem Bereich tätig ist, dass man oft sofort liefern soll, oft sofort Antworten haben soll, aber nicht ja. immer so geschätzt wird, wie es eigentlich dieser Position zustehen würde und in dieser Form diese Kommunikation aufrechtzuerhalten ist eine Chance, sich, noch, sich als Recht zu positionieren, ohne dass ständig Marketing oder andere Abteilungen mit eingebunden werden müssen. Das ist richtig. Aber auch für den einzelnen HR-Mitarbeiter besteht jetzt die Chance, sich zu platzieren, zu positionieren, was Karriere bedeutet. In der Krise zeigen sich Führungsqualitäten und Managementqualitäten. Das ist auf jeden Fall ein Umstand. Ja. Ich würde sagen, wenn du noch etwas hast, was du deinen Hörern mitgeben möchtest, vielleicht ein Tipp oder etwas, was sie... Von dir bekommen können? Ein Goodie? Ich habe vor über einem Jahr begonnen, mir Gedanken zu machen über Kommunikation, nachdem das ja wirklich so mein Thema ist und habe selbst eine, eine kleine Linie implementiert und der Auftakt zu dieser Linie ist ein kleines E-Book, ein e von wenigen Seiten, was ein bisschen meine Arbeitsweise darstellt und auch die Arbeitsweise von Personalberatungen im Allgemeinen und äh, ich würde es gerne jedem, der zuhört, schenken. Ich, äh, Cornelia wird im Anschluss einen Link dazu bekannt geben. Äh, man kann sich das mal durchlesen, vielleicht mal überlegen. Gerade auch in Zeiten wie diesen, wie kann denn eine Personalberatung auch einer HR-Abteilung einer, einer einzelnen Mitarbeiterin zur Seite stehen. Ja super, das ist eine tolle Idee. Ich würde mich Idee. freuen, wenn das viele lesen. Ja, Also der Link wird nachher hier unter das äh, Video gegeben, unter dem Podcast. Wenn äh, dieser Podcast abgerufen wird, kann man gleichzeitig sich das Booklet runterladen, gratis, äh, ganz unkompliziert. Und dann schauen wir mal auf das Feedback, denn das hätten wir auch gerne ein Feedback zu unserem Gespräch und zu diesem Booklet. Sehr gerne. Sehr gerne. Ja? Liebe Helga, danke für dieses tolle Gespräch und hoffen auf, auf ein baldiges Wiedersehen in persona. Sehr gerne, Cornelia. Ich danke dir auch. Weiterhin viel Erfolg und allen dir und allen, die zuhören, gesund bleiben. Dankeschön. Bis dann. Baba. Tschüss. Ciao.